Gast heute. Kann ich Ihnen einen Gratis-Donut bringen? <lacht> Ein Gratis-Donut? Ja. Ähm, was haben Sie denn noch? Einen großen Gratis-Donut. Von welchem Gast eigentlich? Also hier vom Est? Ja. ja, wirklich? Ja. Okay, es zum einfach mal. Mitnehmen gerne. Okay, zum Mitnehmen. Kein Problem. Moment. Entschuldigung. Oder eben reserviert, wir haben einen Anruf erhalten. Ich muss leider Platz machen. Ja, ich gehe schon. Okay. schön. da kann Ihnen noch unterwegs <lacht> nichts passieren, da sind Sie sehr sicher. Bitte schön. einen schönen Tag noch. Die sitzen hier gefährlich in der Sonne. Wir sorgen hier für das Wohlergehen der Leute. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen. Ah, oh, danke. Weil die Sonne. Die oh, oh. Moment, die Sonne knallt heute ja, ja, ja. sehr. Geht wow. das? Nicht, dass Sie Sonnenbrand kriegen. Ja, danke. Bitte. Hallo, das kann ich Ihnen bringen? Das Dreh ist kaputt. Ach, das schon. Ein Schokomilkshake. Okay. Was kostet ein Kose? 1,80 Dann nehmen wir zwei Kose. Okay. Das war's. Das war's, ja. Okay. Hallo Mädels, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Wurde gerade angerufen und der Tisch hier, der ist jetzt reserviert. Könntet ihr den bitte wechseln? Du wolltest ihn gleich auch Ja, dann bitte jetzt. Ja, okay. Bisschen schneller. Wir können auch ein bisschen freundlicher sein. Schneller. Hallo. Wie bitte? Kann ich bei Ihnen was bestellen? Nee, ich habe heute halt keine Lust. Kann ich euch noch was bringen? Wunschlos glücklich. Trinkst du uns was? Klar. Also wir haben auch noch einen anderen Service. Wir probieren das jetzt aus seit letztem Jahr. Das hat ganz gut geklappt. Wenn ihr da Interesse dran habt. Wir machen jetzt nebenbei auch hier einen Friseurladen auf. Wir können das auch mal machen. Moment. Du musst schon stillhalten. Achtung. Kann ich noch irgendwas bringen? Trinken? Essen? Meine Telefonnummer? Nee. Nein? Ja, dann ist jetzt hier leider reserviert. Dann müsst ihr jetzt bitte gehen. Okay. okay. Ohne Zahlen oder mit Zahlen? Weil ihr seid heute nur 5 Euro für alles. Ja dann? Bis ja, dann. einmal sofort. Okay. Na gut. Ja? Ja? Echt? Ja, klar, warum nicht? 5 Euro, ja? Ja. Danke. Tschüss. Was kann ich Ihnen bringen? Noch nichts. Noch gar nichts? Noch nichts. Ich hätte ein Zombiehörnchen im Angebot? Nein? Nein, danke. Okay. Dann wählt mich, wenn es soweit ist. Alles klar. Viel Spaß noch. Sie machen einen guten Job. Hallo, ich würde gerne jemanden anzeigen: John Odigi, das Doktorchen. Der Unbestechliche und Isaac heißen die im Internet. Müsste zur Dienststelle kommen. Okay, und kann ich nicht hier machen. Wir sind gerade gebunden mit der, mit der Maßnahme. Okay. Ja. Die Dienststelle kommen jederzeit. Alles klar. Ja. Dankeschön. Das mitbringen, was sie brauchen an Beweisen oder etc. Okay, ja. gut. Die geben mir halt Geld, ohne dass ich das will. Deswegen, ich finde das irgendwie ein bisschen eigenartig. Ist keine Straftat erstmal. Wirklich? Wenn sie ihnen Geld geben. Und wenn die mir das zuschicken, einfach so anonym? Wenn es kein Falschgeld ist, geben sie keine Straftat. Okay, also kann ich nichts machen. Ja, ich <lacht> Ja, okay. <lacht>